Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marcel Hagemann, Vertrieb- und Marketingleiter von Modellbahnunion hier am Standort in Kam. Und ich zeige euch heute, wie ist der Ablauf von eurer Bestellung bis zum Versand des Paketes. Und gleichzeitig natürlich auch ein paar Impressionen von unserem Fachgeschäft, was wir hier haben, und unserem Lagerstandort. Wir haben ja mittlerweile hier ca. 23.000 bis 24.000 verschiedene Produkte am Lager. Und das möchten wir euch einfach mal zeigen und genauso ein paar Mitarbeiter vorstellen, und was unsere Techniker heute zu tun haben. Am besten, ich zeige euch mal einfach alles. So, wir stehen jetzt hier zum Eingang unseres Lagers im unteren Bereich. Hier sind ungefähr 16.000 verschiedene Produkte mit unserem Fachgeschäft gelistet. Rechte Hand wäre jetzt Merklin, linke Hand unsere Schnellpicker-Produkte, die aktuell im Sonderangebot sind oder einfach häufig nachgefragt werden. Wir gehen aber zuerst Richtung Fachgeschäft. Und hier ist unser Fachgeschäft. Das ist auch einer unserer größten Vorteile: die Schnelligkeit. Wenn wir Produkte benötigen, sind sie entweder hier im Fachgeschäft, das sind aktuell über 1200 verschiedene Produkte, oder im Lager, da sind nochmal 23.000 Produkte. Hier befinden wir uns in unserem Kassenbereich und ein weiterer großer Vorteil dieses Standortes ist, wir haben eine eigene Technikabteilung und die befindet sich direkt hier um die Ecke. Dort werden eure Bestellungen, sei es eine lok Einbau von Innenbeleuchtung oder ein Radsatzwechsel, wird genau dort durchgeführt. Und am besten zeige ich die euch mal. Hier in unserer unteren Technikabteilung sitzen unser lieber Bernd, unser lieber Guido. Der Bernd digitalisiert gerade eine Dampflok. Und was der Guido gerade macht, das kann er euch am besten selber sagen. Ja hallo, mein Name ist Guido Radke. Ich bin hier in der Technik der Modellbahnunion. Wir bauen ja selber einen KLV 20, den wir jetzt nachrüsten mit einem Decoder hier einen Zimo Decoder Sound Decoder, die spezifisch für uns den Buddy Sound aufgespielt haben. Wir machen natürlich auch Umbauten an Wagen, Beleuchtungseinbau, auch Digitalisierung, Schaltung von Beleuchtung. Ich Thomas. Einige kennen mich vielleicht schon aus dem Live-Shopping-Event oder aus der Telefon- bzw. E-Mail-Kontaktaufnahme. Jetzt im Moment bearbeite ich gerade Reklamationsfälle, die wir an den Hersteller zurückschicken. Das heißt in dem Fall einfach eine rocco -Loc. Da haben wir bei der Bearbeitung Defekte festgestellt. Die müssen wir dann natürlich dann entsprechend reklamieren und schicken die zurück an den Hersteller, damit die repariert oder gut geschrieben werden können. Ich bin im Prinzip eine zentrale Anlaufstelle für Kundenanfragen oder für Rückfragen und kümmere mich dann um die Koordination unserer Servicekräfte, der Servicearbeiten, die durchgeführt werden müssen und natürlich der Kommunikation mit den Kunden, damit wir eure Wünsche auch alle entsprechend erfüllen können. Hallo, ich bin der Bernd. Wir sind hier in der Versamtabteilung von Modellbahnunion. Wir bearbeiten hier die täglichen Bestellungen, die von UPS und DRL abends abgeholt werden. Ganz besonders wichtig ist uns, dass eure Online-Bestellungen noch am gleichen Tag bearbeitet und versendet werden. Hier unten stehen jetzt unsere Bestellungen. Die werde ich jetzt nach und nach verpacken. Die gehen heute noch raus. Die erste Hälfte haben wir gesehen und jetzt geht es nämlich oben weiter. Da haben wir auch noch ein weiteres Lager und natürlich noch mehr Arbeitsplätze. Auf geht's! Ja, wir sind jetzt hier in unserem oberen Lager angekommen. Hier haben wir zum Beispiel Jägerndorfer Trix, IGRA, BEMO, Tillich, aber auch unsere Importmodelle ähm, wie Darpool und Hornby und unsere asiatischen Hersteller. Wir gehen aber jetzt erstmal Richtung Büros. Das ist unsere Wand der Auszeichnungen, die wir bis jetzt gewonnen haben. Und dieses Jahr kommen vielleicht ein oder zwei dazu. So, nun sind wir in dem Büro unseres Standortleiters angekommen. Hallo, Dennis. Hallo, Marcel. Ja, hallo, ich bin der Dennis. Ich bin seit diesem Jahr hier Standortleiter in Karm. Bin für den reibungslosen Ablauf hier am Standort verantwortlich und sehe zu, dass ihr eure Pakete auch pünktlich nach Hause bekommt. Hallo, ich bin der Alistair, ich bin der neue Azubi hier bei Modellbahn Union. aktuell ein von drei. Jedoch mache ich die Ausbildung zum E-Commerce Kaufmann. Dazu zählt zum Beispiel, was ich jetzt gerade mache, äh, Sachen in der Produktanlage bearbeiten. Zum Beispiel hinten ne, haben wir unseren neuen Kühlwagen, davon machen wir Bilder. Die Bilder benutzen wir zum Beispiel für unseren Webshop oder Social Media. Auf Instagram, YouTube und auf Facebook können Sie uns auch noch dort finden. Hallo, ich bin Heiko. Ich bin bei Modellbahnunion zuständig für die Produktentwicklung der Eisenbahnmodelle und ich bin derzeit damit beschäftigt, eine 3D-Zeichnung von einer Neuheit, die wir auflegen werden. Und ich schaue bei der Zeichnung nach korrekten Details, richtigen Abmessungen, ob die Proportionen passen, ob Schilder an den richtigen Stellen sind und vieles mehr. Ja, das war unser Rundgang hier an unserem Standort in Kam. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch was wissen möchtet, was sollen wir machen, was sollen wir zeigen, was wollt ihr sehen, schreibt es uns in die Kommentare, lasst uns gerne ein Abo da und besucht uns ganz gerne hier an der Gutenbergstraße 3A in Kam oder auch online unter www.modellbahnunion.com. Vielen Dank fürs Zuschauen.